Eigentlich fühlt man sich im kleinen Bremen ja ganz wohl im Windschatten der großen Bundesländer und setzt auch am Steuer des Regierungsschiffs aufs hanseatische Ruhe und Gelassenheit. Doch wenn am nächsten Sonntag die neue Bürgerschaft gewählt wird, gilt es für Bürgermeister Andreas Bovenschulte gleich zweifach Flagge zu zeigen. Zu beweisen, dass er Wahlen gewinnen kann, denn 2019 war er nur dank des Rücktritts seines Vorgängers ins Amt gekommen und den Schönheitsfehler der vergangenen Wahl, bei der erstmals die SPD hinter der CDU lag, vergessen zu lassen. Es war einmal ein Bundesland, in dem im schönen alten Rathaus immer ein Sozialdemokrat der Hausherr war. So könnte das Märchen der ewigen Regentschaft der SPD in Bremen beginnen. Seit 1945 regieren in Bremen ununterbrochen die Sozialdemokraten. Aber manchmal nehmen Märchen halt auch unerwartete Wendungen. We will, we will Bürgermeister Andreas Bovenschulte beim Wahlkampfauftakt. Ein bürgernaher Stadtmusikant mit Landesvater-Image. Die Corona-Pandemie hat er vorzeigbar gut gemanagt. Doch das täuscht nicht über eines der drängendsten Probleme hinweg. Die Bildung. Viele Schulgebäude sind sanierungsbedürftig, bei Bildungsstudien liegt Bremen meist auf den hinteren Rängen und jeder Zehnte verlässt die Schule hier ohne Abschluss. Der Bürgermeister baut wohl auch deswegen im Wahlkampf auf sein Krisenmanager-Image. Wir haben drei Jahre Krise hinter uns, wo man in der Corona-Pandemie und in der Energiekrise befürchten musste, dass die Dinge sich richtig schlecht entwickeln. Und was wir geschafft haben, ist, wir haben das höchste Wirtschaftswachstum von allen Bundesländern in dieser Zeit gehabt. Wir haben die höchste Zahl von Jobs, die wir je hatten in Bremen. Frank Imhoff kommt zu seinen Wählern ins Wohnzimmer. Der ehemalige Landwirt ist mittlerweile Bürgerschaftspräsident. Er will das Märchen umschreiben und der erste Regierungschef in Bremen werden. Es kommt zum Showdown zwischen Bogenschulter und Immer. Das ist die Realität. Die Bildung besser machen und für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen. Aber auch als Umweltpartei sieht sich die Bremer CDU mittlerweile. In Bremen regiert die SPD derzeit mit den Grünen und der Linken. Um die Politik der grünen Bau- und Verkehrssenatoren gab es viele Diskussionen. Wie viel Platz bekommen die Autos in der Stadt? Wie viel die Fahrräder? Den Umbau der Industrie in Bremen wie etwa den der Stahlwerke schreiben sich die Grünen hingegen gerne auf die Fahne. Ihre nachhaltige Wirtschaftspolitik sehen sie als ihren Erfolg. Die Transformation der Wirtschaft, der Bremer Wirtschaft, aber auch des Stahlwerks, was fast 50 Prozent des CO2 der CO2-Emission im bremen ist schon im vollen Gange. Die Linke hat auch dank Christina Vogt bewiesen, dass sie mitregieren kann. Die Wirtschaftssenatorin hat gezeigt, dass Linke Regierungsverantwortung und Wirtschaftsthemen zusammenpassen. Die FDP muss zeigen, dass es für sie über die 5-Prozent-Hürde geht. Und Dann sind da noch die rechtskonservativen Bürger in Wut. Die Alternative zur Alternative. Sie könnten davon profitieren, dass die AfD in Bremen nicht zur Wahl zugelassen ist. Das bekannteste Märchen Bremens hat mit diesen Vieren zu tun. Wie passend, es ist viel Musik drin bei dieser Wahl.